Heute ist der 26. April, ein Tag, der mindestens drei einschneidende Ereignisse von großer Bedeutung für die gesamte Menschheit vorweist. 1937 die Bombardierung von Guernica, die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 und 1994 die ersten freien Wahlen in Südafrika nach 150 Jahren Rassentrennung. Eins davon möchte ich heute besonders herausgreifen. Vor 84 Jahren. Guernica, eine kleine Stadt in Spanien, wird von deutschen Bombern fast vollständig vernichtet. Seitdem ist die Stadt ein Symbol für die unmenschliche Brutalität des Krieges. Als Reaktion auf die Bombardierung malte der spanische Künstler Pablo Picasso 1937 sein berühmtes Bild mit dem Titel Guernica. Picasso behandelt darin das Thema Krieg auf ganz ungewöhnliche Weise. Anders als viele Bilder vergangener Jahrhunderte, Zeigt dieses keine Helden oder Soldaten? Zu sehen sind allein die zivilen Opfer. Gernika zählt heute zu den bekanntesten Gemälden überhaupt. Vor einigen Jahren hat sich eine kleine mennonitische Gemeinde im Berliner Süden Gedanken gemacht, wie sie am besten ihr Friedenszeugnis verdeutlichen, ohne eine lange theologische Abhandlung vorzulegen. Das Ergebnis? Ein Kreuz über der Eingangstür und eine kleine Messingtafel. In dieser Tafel ist folgender Text eingraviert. Das Holzkreuz über dem Eingang hat eine ganz besondere Geschichte. Das Holz kommt aus altes Lager bei Jüterborg und war von 1870 bis 1993 tragender Bestandteil, einer der größten und bedeutendsten militärischen Anlagen in Deutschland. Mit der Umwandlung des Holzes in ein Kreuz schließen wir uns der prophetischen Vision in Micha 4,3 an. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen, und ihre Spieße zu sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Diese Vision hat bis heute Bestand. Neben vielen anderen Bibelstellen aus beiden Testamenten will sie der Motor sein für vielfältige Friedensbemühungen von Christen und Christinnen, zusammen mit anderen Akteuren überall auf der Welt. Wunden heilen, Gerechtigkeit wiederherstellen. Versöhnungsprozesse begleiten, sei es im Alltag, sei es auf der internationalen Ebene. Gernika bleibt ein Symbol für die Sinnlosigkeit des Krieges und die Vision des Propheten Micha, eine Aufforderung, sich tagtäglich auf den Weg der Gerechtigkeit und des Friedens zu begeben, sei es auf dem Schulhof, in sozialen Medien, in der Begegnung mit Menschen, die mir fremd erscheinen. Heute schon friedlich gewesen?